Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp der Boss, hier vom Boss-Channel Number One, meine Freunde. Und heute wieder ein kleines, ja hier, Commentary am Start hier, normal, alleine, die Stars, hier ein bisschen Solo-Yolo. Und erstmal, sagt mir, wie ihr den Beat im Hintergrund findet, ja, weil, ist wichtig, so ist hier von meinen Kollegen Daquan, so ist ein krasser Beat, aber ich wollte mal eure Meinung dazu noch hören, ist auf jeden Fall so ein chilliger, aber nicht schwuler Beat, sag ich mal, so ein fresher Beat, so für zwischendrin. Und erstmal ein kurzes Video, weil, ja, Gameplay ist halt abgekackt, sag ich mal, Host gedasht, aber ihr seht, was es für ein Gameplay ist, ist an sich fresh, kann man auf jeden Fall lassen. Und ja, heute so eine kleine Real-Life-Story, also was heißt Real-Life-Story, sogar mit dem anderen YouTuber, meine Freunde. Und zwar wissen ja viele, ich war ja doch auf der Gamescom, habe ich ja Retalk gemacht, dass ich da doch war. Und das Ding ist einfach, da meinten so viele, yo, Boss, hast du da auch mit anderen YouTubern gechillt oder warst du da mehr so Solo-Yolo unterwegs? Und ja, stimmt schon, ich habe da auch mit anderen was gemacht. Und zwar kennen ihn bestimmt so einige unter euch, und zwar mit, ähm, hier, Marcel Skorpion, Prostitution, bist du Pinocchio doch längst schon gewohnt, oh, also mit hier Skorpion, meine Freunde. Und auf jeden Fall ist da auch was dann so mit dem Dealer und prominenten Dealer und so, aber das wollen wir jetzt nicht zu weit ausweiten, meine Freunde. Wie die, ähm, Pussy des ein oder anderen deutschen Kommentatoren Mutters ja, wollen wir jetzt nicht hier ansprechen. Jetzt habe ich schon wieder eklige Bilder im Kopf, aber egal. Ich rede mal weiter. Auf jeden Fall, ja, was, was haben wir da so gemacht? Und ich habe jetzt nicht allzu viel gemacht, liegt daran, liegt an der Story eigentlich. Wenn ich jetzt erzähle, dann checkt ihr das schon. Auf jeden Fall waren wir so in der Streets so unterwegs, Cologne City. Ich dachte so, okay, vielleicht ist er ein chilliger Typ. So. Ich kenne ihn da so ein bisschen, so vom Skypen und so. Vielleicht ist er chillig drauf und wir, wir steppen so durch die City ganz easy und. Ihr kennt es so, man talkt so miteinander, man sagt so, wer der krasseste ist. Ich meine so zu ihm so, einfach so, ey Digga, ich bin so krass, ich könnte sogar eine Fliege bumsen. Ich dachte so, er sagt jetzt sowas, ich bin noch krasser, ich könnte eine Ameise bumsen. Aber nein, ich sag so, ey, ich bin so krass, ich könnte eine Fliege bumsen. Und er sagt so einfach, Bzzz. Also er hat einfach so eine, er hat die Fliege gemacht. Ja? Wer kennt hier dieses Lied von Chelo und Abdi, die, die sich ich glaub, halt die Fresse oder so, Art, die macht die Fliege, meine Freunde. So hat er einfach gemacht, so. es war also quasi eine schwule Andeutung, meine Freunde. Und jeder weiß, nur der Gefickte ist schwul. Also ist dann quasi für mich Skorpion schwul gewesen, deswegen bin ich dann wieder nach Hause gefahren und habe ihn dann auch ein bisschen abgezogen. Und das war auch schon mit der kurzen Real-Life-Story, meine Freunde. Und schreibt mir auf jeden Fall den Beat im Hintergrund. Und was ich jetzt noch so, was mich ein bisschen belastet, meine Freunde, das Video hat, also das letzte Video, hat relativ wenig Klicks bekommen. Und ich frage mich so, warum? Weil, keine Ahnung, ich check's nicht. War ein krasser Thumbnail, also jetzt okay, war ein okay Thumbnail. War ein krasser Gast so und ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, warum das Video nicht so viele Klicks hat. Liegt es vielleicht am Thumbnail, weil das war so meine Vermutung. Und ist ja auch egal an sich. Gebt einen Daumen nach oben. Hat das Video euch gefallen? Dann werde ich eure Sister knallen. Kleiner Freestyle von mir nach.